Willkommen zu diesem odis tutorial Im Mittelpunkt stehen heute offene Daten und Datenqualität, insbesondere die Maschinenlesbarkeit. Dabei schauen wir uns konkret die beiden Dateiformate CSV und Excel an. Das Potenzial offener Daten kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn die Daten hochwertig und leicht nutzbar sind. Datenqualität ist der Schlüssel zu nutzbaren und nützlichen Daten. Datenqualität hat natürlich viele Facetten. Sind die Daten fehlerfrei oder enthalten sie Ungenauigkeiten? Ist der Datensatz vollständig und verlässlich oder wird er sich vermutlich noch ändern? Diese Fragen können Sie zu Ihren Daten sicher am besten beantworten. Wir gehen daher hier nicht weiter darauf ein. Stattdessen fokussieren wir uns auf das Thema Maschinenlesbarkeit und damit die Frage, können andere die Daten leicht verstehen und weiterverwenden? Ein Datensatz gilt als maschinenlesbar, wenn er von einem Computer bzw. von einer Software verarbeitet werden kann. Eine Tabelle in einer PDF beispielsweise, wie in diesem Bericht, ist zwar gut von Menschen lesbar und sie kann auch mit bestimmter Software auf einem PC geöffnet und angezeigt werden, aber für eine Programmiererin oder einen Programmierer ist es schwierig, bestimmte Informationen durch Skripte aus diesem PDF auszulesen und weiterzuverarbeiten. Das PDF-Format ist daher nicht maschinenlesbar. Ob Informationen maschinenlesbar sind, hängt also unter anderem vom Dateiformat ab. Es gibt viele verschiedene Dateiformate. Das gewählte Format sollte zur Art und Menge der Daten passen. Es gibt spezielle Formate für hierarchisch strukturierte Daten und es gibt Formate für Geodaten. Für tabellarische Daten, wie die Tabelle in dem gerade gezeigten PDF, bieten sich zwei Formate an. Das CSV-Format .csv und das Excel-Format .xlsx. CSV ist ein häufig benutztes, einfaches Dateiformat. CSV steht für comma separated Values, also Komma-Separierte Werte, in Form einer unformierten Textdatei. CSVs können von vielen verschiedenen Programmen geöffnet werden. Sehen wir uns ein Beispiel aus dem Open Data Portal Berlin an. Dieser Datensatz enthält Covid-19-Erkrankungen, Fallzahlen und Indikatoren des Lageberichts des LAGESO Berlin. Er wird über das Berliner Open Data Portal als CSV bereitgestellt. Wir können die Datei herunterladen und dann in einem gängigen Text-Editor öffnen. Für den Menschen ist die Datei im ersten Moment nicht ganz so gut lesbar. Sehen wir uns die Struktur des Corona-Datensatzes genauer an. CSV-Dateien benutzen in der Regel ein Komma oder ein Semikolon als Trennzeichen. In diesem Fall ist es ein Semikolon, das die Spalten voneinander trennt. Dieses Trennzeichen darf dann nicht an anderer Stelle verwendet werden. Bei den ersten Werten handelt es sich um die Kopfzeile, also die Spaltenüberschriften. Danach folgen die eigentlichen Werte. Die Reihen sind durch Zeilen und Brüche voneinander getrennt. Zur besseren Lesbarkeit können wir eine CSV auch in einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel öffnen. Die Spalten und Reihen werden hier automatisch erkannt. Hier sehen wir auch nochmal gut, dass Dezimalzahlen in diesem Datensatz in der deutschen Schreibweise, also mit einem Komma, geschrieben werden. Wenn Sie als Trennzeichen ein Komma verwenden, dann sollten Sie die Dezimalzahlen stattdessen wie in der englischen Schreibweise mit einem Punkt schreiben. Theoretisch könnten wir die Daten hier in Excel jetzt formatieren, also zum Beispiel einen Wert Fett markieren oder eine Zeile einfärben. Wenn wir die Datei dann aber wieder als CSV abspeichern, werden diese Formatierungen nicht mit in der Datei gespeichert. Doch wie würde eine Programmiererin oder ein Programmierer jetzt eigentlich die Datei auslesen? Nun, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir demonstrieren hier nur mal ein Beispiel. Bei vielen Datenanalysten ist die Programmiersprache Python beliebt. Man kann mit den entsprechenden Programmierbefehlen die CSV einlesen und sich die Daten tabellarisch anzeigen lassen. Wir sehen hier also die verschiedenen Datenspalten, die auch als solche erkannt wurden. Auf dieser Grundlage können die Daten gut weiterverarbeitet werden. Wir haben uns in diesem Beispiel mal die Daten aus der Datumspalte und aus der Spalte 7-Tage-Inzidenz genommen und mit etwas Programmcode berechnet, an wie vielen Tagen pro Monat die Corona-Inzidenz über dem Wert 150 lag. Daraus kann man dann einen Graphen erstellen, wie diesen hier. Die Vorteile von CSV-Dateien sind also, dass es ein offenes Format ist und leicht weiterverarbeitet werden kann. Allerdings haben sie nur eingeschränkte Formatierungsmöglichkeiten bzw. sind nicht ganz so leicht von Menschen lesbar. Zu beachten ist die richtige Verwendung von Trennzeichen und Dezimalzeichen. Gucken wir uns nun im Vergleich das Excel-Format an. Eine Excel-Datei ist eine Tabelle, die mit der Software Microsoft Excel und ähnlichen Tabellenkalkulationsprogrammen bearbeitet werden kann. Es ist ein komplexes Dateiformat, welches darauf ausgerichtet ist, Daten für Menschen leserlich darzustellen. Es handelt sich um ein proprietäres Format und ist deswegen für Open Data eigentlich nicht gerne gesehen. Das offene Dateiformat CSV ist XLSX vorzuziehen. In der Verwaltung liegen aber viele Daten als Excel vor. Excels können aber auch leicht in CSVs umgewandelt werden, wenn die Struktur der Daten stimmt. Und in manchen Fällen ist es auch okay, eine XLSX bereitzustellen. Dazu gleich mehr. Wir gehen jetzt erstmal auf die Struktur ein. Dieser Datensatz aus dem Open Data Portal zur Besucherinnenstatistik öffentlich geförderter Berliner Kultureinrichtungen wird im Excel-Dateiformat bereitgestellt. Obwohl Excel vom Prinzip ein maschinenlesbares Format ist, heißt das leider nicht, dass jede Excel-Datei automatisch auch einwandfrei maschinenlesbar ist. Im Programm Microsoft Excel geöffnet sieht der Datensatz gut aus. Die Farben- und Tabellenüberschriften helfen uns schnell zu erfassen, welche Daten thematisch zusammengehören und welche Infos hier zu finden sind. Wenn wir jetzt versuchen, die Datei mittels eines Skript in der Programmiersprache Python einzulesen, dann wird es problematisch. Das Einlesen an sich klappt theoretisch schon. Wir sehen aber, dass die Programmiersprache die Daten nicht richtig interpretieren kann. Die Zusammenhänge sind verloren gegangen. So gibt es unter anderem viele Na-Werte, also leere Datenfelder und unbenannte Spalten, die durch die Zwischenüberschriften und verbundenen Zellen entstanden sind. Um die Daten weiterverarbeiten zu können, müsste der oder die Programmierende nun erst mal eine aufwendige Bereinigung der Daten vornehmen. Damit auch eine Datei im Excel-Format maschinell verarbeitbar ist, sind also einige Dinge bei der Struktur des Datensatzes zu beachten. Insbesondere sollten überflüssige Formatierung vermieden werden. Besser ist es, effiziente Kategorisierung anzulegen. Als Ersatz für die Zwischenüberschriften wie staatliche Museen zu Berlin und Preußische Schlösser und Gärten legen wir eine neue Spalte an, in der die Kategorie für jede Zeile eingetragen wird. Somit ist die Kategorie eindeutig jeder einzelnen Institution zuzuordnen und wir können die Zwischenüberschriften mit den verbundenen Zellen entfernen. Anschließend können die nun überflüssigen Zeilen mit den Zwischenüberschriften sowie leere Zeilen gelöscht werden. Auch die Zeilen mit den Gesamtzahlen sind nicht nötig. Damit die Spaltennamen richtig erkannt werden, sollten wir die verbundenen Zellen in den Spaltenüberschriften auflösen und mit der Zeile zu den Jahren zusammenfügen. Hier sehen Sie jetzt die Datei in der überarbeiteten Struktur. Wenn wir die so überarbeitete Excel-Datei wieder in Python einlesen, dann sehen wir, dass das Ergebnis nun gut aussieht. Die Spaltennamen sind vollständig und es gibt zwar immer noch fehlende Werte mit N, N doch diese beruhen darauf, dass tatsächlich Daten nicht vorhanden sind, zum Beispiel weil es keine zahlenden BesucherInnen gibt. Die Vorteile von Excel-Dateien sind also, dass sie durch Formatierungsmöglichkeiten gut menschenlesbar sein können und mehrere Tabellen in Form von verschiedenen Tabellenblättern enthalten können. Allerdings läuft man durch die Formatierung schnell Gefahr, dass die Datei nicht perfekt maschinenlesbar wird. Zu beachten ist daher, keine verbundenen Zellen, überflüssigen Überschriften oder Teilüberschriften, Leerzeilen und Fußnoten zu verwenden. Zudem sollte auf aktive Formeln in der Excel-Datei verzichtet werden, sodass die Daten nicht versehentlich von dem Datennutzer oder der Datennutzerin geändert werden. Doch wie sollen Daten denn nun bereitgestellt werden – als CSV oder als Excel? Für Open Data sind offene Dateiformate wie CSV, proprietären Formaten wie Excel vorzuziehen. Wenn Ihre Excel-Datei wie gerade beschrieben formatiert ist, dann erfüllt sie gleichzeitig die Ansprüche an eine CSV. Wir empfehlen deshalb, die Datei als CSV zu exportieren und da die CSV als Open Data bereitzustellen. Excel kann in Ausnahmefällen eine gute Entscheidung sein, wenn Sie umfangreiche Datensätze mit mehreren Tabellenblättern haben, bei denen es zu aufwendig wäre, sie als separate Dateien bereitzustellen. Aber denken Sie daran, dass die Tabellen maschinenlesbar sein sollten. Wenn Sie eine Excel in CSV umwandeln wollen, gehen Sie einfach auf Speichern unter und wählen CSV aus. Es gibt hier verschiedene Zeichenkodierungen zur Auswahl. Wir empfehlen UTF-8. Das ist die Standardkodierung beim Speichern einer CSV-Datei in Excel. Die Kodierung sollte bewusst ausgewählt werden, denn wenn ein Datensatz mit einer falschen Kodierung geöffnet wird, kann es zu Problemen mit der Lesbarkeit eines Datensatzes kommen. Sie sehen hier einen Datensatz zur Liste der verbannten Bücher während der Zeit des Nationalsozialismus. Dieser Datensatz als CSV heruntergeladen und mit dem Programm Microsoft Excel geöffnet, führt zu Problemen, da nicht die richtige Zeichenkodierung gewählt wurde. Sie können aber über Daten, Daten abrufen, aus Text, CSV, eine CSV-Datei in Excel importieren und dabei die richtige Kodierung auswählen. Wählen Sie also UTF 8 aus und laden Sie die Daten. Jetzt werden auch die Umlaute richtig angezeigt. Abschließend möchten wir Ihnen noch ein paar weitere Empfehlungen zur Struktur und Inhalt des Datensatzes geben, welche sowohl für CSV- als auch für Excel-Dateien gelten. Elemente wie Titel, Fußnoten und Copyright-Hinweise können von Skripten nicht richtig verarbeitet werden. Legen Sie wichtige Informationen stattdessen in den Metadaten ab, damit sie nicht verloren gehen. Auch eingefügte Bilder, Graphen und so weiter können nicht maschinell verarbeitet werden. Leerzeichen sind nicht zwangsweise ein Problem, können aber beim Verarbeiten mit Programmen störend sein und liefern keinen Mehrwert. Umbrüche, Trennstriche und andere Satzzeichen, die zur besseren Lesbarkeit eingefügt wurden, sollten entfernt werden, da diese von Programmen mit eingelesen werden und zu Problemen bei der Verarbeitung führen können. Open Data sollten immer unverarbeitet sein. Sie können zusätzlich natürlich auch aggregierte Daten ergänzen, also Durchschnitte, Summen oder ähnliche Werte. Prinzipiell können solche Werte aber von den Nutzenden selbst berechnet werden und sollten den Datensatz nicht unnötig aufblähen. Wenn Ihr Datensatz Zahlenwerte enthält, gibt es zusätzliche Dinge zu beachten. Zum einen sollte kein Tausenderstellen durch Zeichen wie Kommata oder Leerzeichen dargestellt werden. Viele Zahlenwerte benötigen die Angabe einer Einheit. Diese sollte stets in der Spaltenüberschrift berücksichtigt werden und nicht im Datenfeld erscheinen. So kann sichergestellt werden, dass ein Skript Zahlen auch als Zahlen erkennt und zum Beispiel Rechenoperationen möglich sind. Wenn Werte fehlen, sollte das Feld einfach leer gelassen werden oder es kann auch na, not available, oder nan, not a number eingetragen werden. Vermieden werden sollten andere Symbole wie ein Bindestrich. Haben Ihre Daten einen zeitlichen Bezug, dann achten Sie auf die standardisierte Angabe des Zeitstempels. Datumsangaben sollten optimalerweise im ISO 8601 Format, Jahr, Monat, Tag angegeben werden. So lassen Sie sich am leichtesten weiterverarbeiten. Beim Inhalt eines Datensatzes ist es wichtig, dass dieser konsistent und einheitlich aufbereitet ist. Zum Beispiel sollten einheitliche Abkürzungen verwendet werden und es sollten keine Tippfehler enthalten sein. Gibt es offizielle IDs, zum Beispiel für die Berliner Bezirksräume oder die Planungsräume, sollten diese verwendet werden. So lassen sich Ihre Daten leichter mit anderen Daten verknüpfen. Auch Spaltennamen sollten, wenn Sie dasselbe beschreiben, einheitlich vergeben werden. Unsere Empfehlungen zur Maschinenlesbarkeit sind stets als Orientierung für eine optimale Bereitstellung zu sehen. Auch wenn Ihr Datensatz nicht in allen Punkten unseren Empfehlungen entspricht, sollten Sie eine Veröffentlichung in Erwägung ziehen. Personen, die an ihren Daten interessiert sind, können Anpassungen ja zumindest zum Teil auch selbst vornehmen. Durch dieses Tutorial sollten Sie nun einen guten Überblick zum Thema Datenqualität und Maschinenlesbarkeit bekommen haben. Wenn Sie mehr über uns, die Open Data Informationsstelle Berlin, wissen möchten, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite unter odis berlinde Unter Ressourcen finden Sie dort noch weitere hilfreiche Dokumente und Tutorials. Wir unterstützen Sie gerne bei allen weiteren Fragen rund um die Bereitstellung und Verarbeitung von offenen Daten aus der Berliner Verwaltung.